Geht's mir auch da? Mach's mal mit, mal mit den Weg? Was? Oh, hello. <lacht> Upsi, dupsi, hallo. Stein, ernsthaft. Lol. Nein. Muss ich muss jetzt ernsthaft eine stone aufbauen. Okay, du hast jetzt Olli, meine... Bist du nur da? Yes. Oh, hi. Hello, my friend. lol, meine Einheiten blockieren sie gegenseitig, oder? Hello, darkness, my old friend. friend. da. Oh. Du hast ja, Elefanten. bist du irgendwie... Bist du stark oder so? Naja, geht. Warum bist denn du so stark? Na, du hast Elefanten, Alter. Fick dich, geh mal weg da. es das alles, was du hast? Na. Wow. Oh. Der Turm ist irgendwie schädlich. Der sektor vorbei voll weit. Was denn der? Lol, ich hab jetzt, hab die jetzt voll gefistet, oder wie? Fui. Oh shit! Come my elephants! Hmm, Du nutzt Bäume. I see. Oh, aber warum bist du so overpowered, Junge? LOL! LOL bist du overpowered! <lacht> Danke. LOL! Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Nicht oh nicht genug plötzlich. Oh ey, der, der krieg einfach mal. Oh fuck. Au. Du hast da voll Ding und so, au. Oh. Ui, da machen wir das Schiff weg da. Gehen wir weg da. Lol. Warte, wie viele Elefanten aushalten? sollten? Wenn die sind. Oder, schau dir mal, die sind echt vor. Ich glaub, da hab ich nur was zum Upgraden, ja, stimmt. Scheiße. Oida, was hatte ich für Dinger? Oida! Oida. Was haben die für Reichweite? 1000 LOL! Na! Sie also greift die falschen Sachen auf einmal. Shit. Ja, gut. Jetzt opfert man mal die zwei Schiffe da. Boah! Du füsstest das grad voll, her. Holy shit! Hm. Liefert mir Hof da. Oh, also das hätte ich nicht geglaubt, dass du so stark bist. <lacht> <lacht> Dann kann ich dir da überhaupt nichts sparen. Ah, das sind schon überall. Oh. Schon wieder? Was ist denn los bei dir? mal! Ich muss nur taktische Entscheidungen treffen. Aber der Turm, der fickt irgendwie voll hart. Oh. Das müssen wir kurz lösen, das Problem. So jetzt Ernsthaft. Scheiß Turm. Mann! Oh Mann, du machst mich grad voll kaputt, Buh. Aber ich hab echt die schlechtere Insel kommt. Ja, du hast den nicht ausgebreitet irgendwie. Ich bin nämlich auf deiner Insel auch vertreten. Weil der Turm geht da gar nicht hin, was soll in der Scheiße. Dann halt nicht. Wäre wenn ich wusste, was du für Sch... Das, das sind doch da Raketen, was die da schießen, oder? Ja, du, das... das oder oh deine, deine Türme schießen, glaube ich, auch sowas ähnliches. Oder das gleiche, keine Ahnung. Also ich muss... Ich warte mal kurz. Äh, ich muss... Ich muss... Ich <lacht> kurz, kurz Die Klanglautstärke ein bisschen runterfahren. runterfahren. oida oh oh Nein! Was läuft denn, bei dir vor euch? what? was? Ich bin fast tot. Ich hab weg wieder Los, Freunde, verteidigt die Grenze! Loli, komm, mein Maus mehr bewegen. Ah, jetzt. Ja, mach meine Türme kaputt, mir ist Wurscht. Ja, aber der ist so hart, der Turm, Alter. Das ist ein, ein Obsidian-Turm oder was? Oh, da ist er. Alter, wie das ausschaut. oh kaputt, du Spast. Oh. Aber lol, der überlebt's nicht. Mir über an alles an, an da. <lacht> Oida, nur mit deinem Schiff Warte mal Der Dorfbewohner stört mich da ein wenig. Irgendwie, in irgendeiner Weise, so LOL, Buhe. Was läuft denn bei dir? Hast du schon noch Bodeneinheiten? Alter. Gut, dass die Schiffe nur Holzkosten, oder? Mann, wie du einfach ein alles mit deinen blöden Schiffen angimmst, ey, das ist doch nervig. 105. 105. na kann ich mir nicht leisten. Ah, dann für die Typen sagst. Voll gut. Ich jetzt gar nicht gesehen, oder schau her. Oder mehr. Muss ich kurz einmal was machen. Null, no, deine Typen sterben. Ach, wirklich? <lacht> Sorry, Bro. Ist er da sicher? Wir kommen da nicht einmal vorbei. <lacht> oh, ich hab mich eingesperrt. Sehr gut. Ein oh, fuck. Scheiße. Stürbe mal. Mann, ich bin, ich bin am Arsch. Das überlebe ich nicht. Du hast lauter Schiffe. Nur. Nicht nur. <lacht> oh fuck. Aber deine Elefanten ringt mir auf. Die brauchen nämlich ewig. Und deine Scheißtür mit dem Hafen Alter. Der Typ, der kann einfach nicht vorbeigehen. Lul. Jetzt los, das magst du nicht mehr. Nein, fistet. Holy shit. <lacht> hm, ich muss brauche ich. Ah, okay. Oh, Scheiße, ich meine ganzen Dorfbewohner da noch gar nichts. Gut. Ich hoffe, du warst <lacht> hungrig. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nein, nicht ganz. <lacht> ah, scheiße, da muss ich dahinter hinterbleiben, dass die was dann. Ähm, wo machen wir denn? Das ist ein Löwe, den ich mir jetzt. Ah, oh, warte. Hab ich ganz vergessen. Ach, lol. Ich brauch gerade halt eine Katapultrieme, dass ich da vorbeikomme, Mann. Jetzt los bitte mal da vorbei. <lacht> oh. Lol. Nein, nein, nein, nein, nein. Das ist behindert. Alter, ist einmal mal deine Opas da. Das gibt's ja nicht. Hier waren wir so ein Opa gemacht. Oh, oh shit. Ich bin immer noch am losen, Alter. Ich mach meine eigenen Mauern kaputt, damit ich vorbei kann. Das ist nicht irgendwie dumm. Taktik. Ich kann nur mit dem Oper machen. All gut. Schau mir gut an. Lux mir gut an. Boah, du hast mir ganz schön. Boah, ich sie mitgenommen, hey! Oh! Oh, der stirbt aber nicht! Ja, Leck! So jetzt nicht erwartet Warum hab ich jetzt zwei so, ich hab zwei gebaut du machst meine Hebatten kaputt! <lacht> oh mein Artifakt, Scheiße Meine Fall. War die da ja? LOL. Weiß nicht. Jetzt haben sie Weiß gegenseitig umbracht, okay. Ja, aber echt. 1 drei. Alter fuck, das war jetzt nicht gut. Ich hab kaum mehr gut, ich hab kaum mehr gar nichts ey. Hm. da. Der Kampf einfach, Leute, der Kampf. Alter. Das Perserreich ist schwer dezimiert durch Alexander den Großen. <lacht> Vor allem der so scheiß Seeflotte, Alter. <lacht> <lacht> <lacht> hart gefistet. Ja. So. die oh, Flotte, da habe ich jetzt nicht unbedingt sowas zum Entgegensetzen kommt. Hm. Kann man denn noch bauen. Nix. Was? Lol. Mir geht einfach alles aus, schon langsam. bin Ich bin echt tot dann. Er ist oft. soft. Schaut oft. Schon die. Lol. Was ist los? Oh Es ist halt lang da. Ich hätte nicht denkt, dass es so lang braucht. <laughs> hm. Ja, das ist genug. Lol. Was passiert da? Und wo passiert das? Ah ja, da. Lol. <lacht> no, man, ich bin am Arsch Das hat ja super lang gedauert <lacht> hm. Oh nein no. Lieber Herr Lukas, ich glaub Ich glaube, ich, glaub, ich mach's nicht mehr lang Nein, jetzt soll's abruhen Shit. Ich hätte mich besser ausbreiten sollen, voll ja. besser ausbreiten sollen. Aber schau, beim nächsten mal wo es ist. Ich bin jetzt mal zweiter Typ. hm wo ist jetzt mein Opa? Gut, geht immer, da gut. Ah, da. Hm. Mein Bau noch kann ich mir noch leisten, ich hin. Kannst du bitte kommen und überrollen? Ah, jetzt hab ich einen Elefanten. Nach <lacht> Mann, du klaust mir sogar meinen letzten Elefanten, ich hab bloß noch drei. 600 Lebenspunkte, das ist ein Stouer quasi. okay Gehater. Oh, das schmerzt. Scheiße. Aber, da sind so Bärenbüsche. Die könnt ihr jetzt noch kannst du jetzt noch bauen. Du kannst mir jetzt halt kaputt machen, bitte. War ich nicht. Nein, das ist zu riskant, finde ich. Was? Hm. Ich habe drei Leute oder so. Weiß ich, ich nicht. Hab Ob du das hast. Ja, ich habe ich hab Bevölkerungslimit, das hab ich. Lol, und ich bin einfach komplett hier. Das bin ich. ja, hm, ja, ja genau. Hm. Ja, will mein Turm da ist blöd. Ich habe dann kein gut mehr, also ich, ich mache jetzt einfach einen Run auf die und dann kämpfst du bitte und machst mich kaputt. Ich hab kein Gold mehr. Das, ich hab mich sonst ein bisschen landlockt, mhm. leider. Das war mein Fehler. Ja, und kaputt. Oh, leck mich doch mal! Der steht da irgendwo. Oh fuck, Opa. Geh weg, Opa. Naaah, du Salbe. <lacht> der Artefakt da noch her zu mir Oh fuck! Oh! Blick! Nee. Ich kimm jetzt mit allem, was ich habe Yay. Aber ich, ich weiß, wo du hingehst 3 ich 6 ich auf der Karte Oh lol! Ja, ich bin hier Ha! Tot! Das Bärs das ist verwirkt. Ernsthaft? Dies ist. Boah, diese Nigger da hinten. Lol, plus bloß noch zwei Affen, äh, Offen. Elefanten. Und jetzt machst du mich bitte kaputt. Ah, das war mein Opa. Apropos Opa, stimmt, wir haben noch einen Opa. Ich bin nicht in dein. ich bin nicht einmal in dein Herzland vorgedrungen, ne? Na, weil das Ist. kommt also Du hast die praktisch über die Dreiviertelkarten ausgebreitet, oder? Mehr glaube ich. Und die war auf der Glorene. Ja, du der bist auf dem Ding, Glornen Dings da. Lol, ja kein. freilich ja, mach, machst du mich doch nicht Ja! wieder. LOL, wie blöd! Lol, das merke ich mal beim nächsten Mal, ja. der Wald ist auch ganz anders. Ich muss dann noch mal auf Karten schauen, wo ich bin, also wenn, wenn wir dann fertig sind. So, jetzt müssen wir mal... Ich hab zwar keine Katapulte und gar nichts eigentlich, aber... No. ich muss mir mal schauen. Au. Jetzt muss man nur noch mit deinen Einheiten kommen und mich wissen. Ja, aber deine Türme sind auch noch immer noch da. Ich muss einmal die Mauern, da will ich machen. Mehr, wirklich, ist ja da sicher, dass der Turm ist. Jetzt nimmer mehr. <lacht> hm, ja, da muss ich mal. Oh, Alter, ich hätte einfach. Alter, ich hätte noch so viel Zeit. Okay, ich, ich hätte. Ich habe das komplett verschwitzt, dass ich die ganzen Rüstung das äh, erfindet ja, ja. LOL. Sehr nice. Nein. Ich hab die ganze Rüstung verschw... Ja, ich, also Freunde, ihr hab da ein bisschen... ...missgewirtschaftet auf der <lacht> kleine Winzel da. Mit deiner kleinen Bananenrepublik da... Oder so. <lacht> bist oh. du echt... Ich hätte mir nicht gedacht, ich denk, du bist vielleicht nur irgendwo hinter mir oder so, oder keine Ahnung. Very good for Hollywood. Oh, Lageriffer. Dort, was sind das Schiff? Das schwere Kriegsschiff, oder? Das ist ein. Uh, äh Tyrrhene. Äh, Triremme. Was? Na, das ist. das ist sicherlich ein schweres Kriegsschiff. Nah. Meine, meine Hand hat der und hab nicht so sowas schießen können. Wollen, ja? Nicht. Please fist me now, Daddy. Mhm. Oh, komm hier, Komm hier und, und finish es. die muss nur upgraden und so. so. Komm her und mach es zu Ende. Ja, mir ich tut mein letzter Elefant irgendwie leid, den ich gerade gefunden habe. <lacht> der Army. So. Ich meine nicht, dass der stirbt. Kannst du den vielleicht bekehren oder so? Vielleicht stirbt er dann nicht. <lacht> den werde ich aber nicht finden, wahrscheinlich. Lol. So. Ich mag ja das nicht in die Länge ziehen, aber die Einheiten sind so langsam. Was bringt das dumme Artefakt eigentlich? Das taucht dann am Scoreboard auf. Du schickst es zu mir. Okay. Shit. Warum machst du diesen Mauerding kaputt? Es bringt <lacht> überhaupt nichts. Doch. Yes, ist das. Ja, wenigstens mehr, bloß noch 800. Ah, oh, ich hab noch 800 Nahrung. Baum wir, ich will das Nahrung, was Wie kann ich denn das? Sie benötigen einen Marktplatz, um die ja ah, Du hast ihn ja zerstört, du Sau. Ja, <lacht> scheiße. Ui, da, was Oh. I found it. So. Ich hoffe, ich kann jetzt mit meinen Einheiten nur da oben, bevor. quasi. Die zerstören. Au. Oh. oh. wow Du hast so viel Zeit gehabt. Ich habe echt keine Ahnung wie ich das Bevölkerungslimit erreicht habe. Hm. Wo hab ich denn noch einen Villager? Ich hab eh keinen mehr. Das muss eh bloß noch das auf Zentrum zerstören, glaube ich. Genau. Oh no, Hey, jetzt ich hab ich so, das ähm so verschloppert, dass ich expandiere. Jetzt habe ich quasi eine Botschaft errichtet, ich habe ein Regierungsgebäude für dir quasi hingenommen. Ja, so, oh, mein Land wird es nicht mehr lang geben. Jetzt habe ich den Turm konvertiert, du dann auf der Regierungsgebäude. Toll! Yes! Ich bin dann mal tot. Musst du alles kaputt machen? Lol. Ich, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mach's jetzt einmal mit die Opas so So. Oder hast du nur irgendwo ein Dorfzentrum? Nee. Oh, GG. Ich hab's, ja. ich hab's komplett verschlopfen. Jetzt schauen wir auf die Karten. Ist jetzt aufgedeckt, oder? Ja. Ja, aha. Naja, da hast du irgendein so ein Ding unten gehabt. Boah, wie du die ausgebreitet hast. da, Wie du die einfach aus. Du hast da halb Amerika besiedelt. <lacht> <lacht> ich hab gebaut, ich hab, ich hab gespart an Land und mhm. zeigt. Lol. Mhm. Ich hab zum Schluss 5000 Holz, 4300 Fleisch, 2300 Gold und 2000 Steine gehabt. LOL, und da hast du dann da drüben auch nochmal Dorfzentrum baut und das ganze Also dort hat. oben auf der Map ganz im Norden, das habe ich dann im Nachhinein noch baut. Aha. Und das unten habe ich auch schon cool. Da hätten wir ein dem Schiff vorbeikommen und einfach mal ein Dorfzentrum zerstören, das da einfach steht. Ganz am, am Wasser. Oh, Fall, LOL! <lacht> ja, okay, Gut, no. das war's dann äh, quasi. Ja, nee, das war's dann. Jetzt wissen wir, was ich beim nächsten Mal nicht mehr mache. <lacht> genau. Perfekt. Oh, ich hab mich so gelandlockt da oben. Ich hab mich so gelandlockt. Holy moly. Jo. Genau gut. Dann da ich sagen, das war jetzt einmal ein Spiel. Ich muss mal genau. schauen, wie ich das mache, ob ich das jetzt in einem Part hochlädt oder schneit in 10 Minuten, 15 Minuten Parts. Alles Aber ja. Klar. Genau. Passt, alles klar. Segen wir uns beim nächsten Mal. Man sieht sich. Tschüss.